Moin. Moin. Wollt ihr welche haben? Spam-Taten, ich bin YouTuber. Was ist du das? Das ist mein YouTube-Name. Ich bin YouTuber. Alles klar, okay. Gut. Kann ich drauf lassen? Zensieren? Äh, ja, kann ich Kannst du lassen. Kann ja. so lassen? Gut. Jo, was geht ab? Komm, wieder ist am Start! So, ich habe hier gerade, keine Ahnung, zwei Männer, Jungs. So was in der Art. So. Moin. Moin. Wollt ihr welche haben? spam -Taten. ich bin YouTuber. Was ist du das? Das ist mein YouTube-Name. Ich bin YouTuber. Alles klar, okay. Gut. Kann ich drauf lassen? Zensieren? Ja, kann so lassen. Kann ja. lassen? Gut. Vielen Hassan, Ich nicht zensieren? Fragen? Ja. Kannst du lassen. nicht Gut, danke, na, gut ciao. So, wir sitzen da, verteilt. So einfach geht das mit Abonnenten machen. Spaß, für seid ihr? bringt das eh nichts. Aber ob die rauffahren, weiß ich nicht. Die waren diesmal jünger. Die Visitenkarte abgegeben, Johne ist der Taub. Na, schneide ich hier raus. Nur ich habe mir Visitenkarte abgegeben. Zwei Stück kommt eh nie, eh nie dazu. Ich weiß nicht, was ich hier flotten soll. Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier komplett überfragt. Was haben wir denn was flotten? Ich habe keine Ahnung, was ich bin komplett überfragt. Ich weiß nicht, was er von mir möchte. Er weiß, es interessiert mich auch gerade nicht. Hier sind drinne.